Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute ist der erste Advent und wir denken an euch. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meiner Kindheit, eine Adventsgeschichte im Krieg. Aber erst zünde ich eine Kerze an, die erste Adventskerze. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Das sagten wir auch schon früher, als ich noch ein kleines Kind war. Mir fiel da eine Geschichte ein, ein Adventstag im Krieg. Meine große Schwester, die Älteste, die war 14 Jahre älter als ich, war schon verheiratet, hatte ein, eine ganz, ganz klitzekleine Wohnung, ein kleines Schlafzimmer mit einem großen Bett, eine kleine Küche und das WC war auf der anderen Treppenstufe für das ganze Haus. Ihr Mann war im Krieg. Sie kam nach der Arbeit bei uns vorbei und sagte, ich nehme die zwei Kleinen mit. Sie zog uns warm an. Winterstiefel hatten wir leider keine, aber dicke Socken hatte uns Schwester Rösle gestrickt. Und dann wanderten wir von, von zu Hause den weiten, weiten Weg über die Alpsiedlung nach Mühlburg in ihre kleine Wohnung. Viele Treppen hoch, ich weiß nicht mehr wie viele. Aber sie hatte schon ein warmes Feuer gemacht in ihrem alten Herd und dann brutzel, brutzelte sie Äpfel bei uns, Bratäpfel. Und sie machte uns einen Obstpunsch. Sie goss sich ein Gläschen Schnaps hinein. Dann saßen wir an dem kleinen Tisch, aßen die Bratäpfel. Gebäck hatte sie auch schon gebacken für Weihnachten, tranken den Punsch. Wir sangen, spielten: Mensch, ärgere dich nicht. Es war wunderschön. Und dann fing die Dämmerung an. Und sie erschrak und sagte, mein Gott, wir müssen ja den weiten Weg noch gehen. Schnell, schnell, zieht euch an. Jetzt zog, ich zog mich an, Herminli wurde von ihr eingemummelt und dann machten wir uns auf den weiten, weiten Heimweg. Der Schnee ging uns Kindern weit über die Hüften, es war tiefer Schnee. Immer wieder ließ sich das Hermelin in einen Schneehaufen plumpsen, lachte sich halb tot. meine Schwester lachte und mit ihm, aber ich schimpfte auch mit ihm, weil er nicht mehr aufhörte. Er war total ausgelassen. Spätestens in der Alpsiedlung fing er an zu jammern. Ich kann nicht mehr gehen, der Schnee ist zu tief, ich bin müde. Eine Zeit lang zog sie ihn noch mit sich fort. Ich trippelte hinterher daher durch den tiefen Schnee und dann musste sie ihn tragen. Den weiten Weg von der Alpsiedlung nach Grünwinkel zu unserem Elternhaus. Endlich sahen wir von Weitem dann schon das Licht, die vielen Lichter brennen. Im ganzen Haus, in jedem Jockwerk war das Licht angemacht. Es war eigentlich verboten. Ich weiß gar nicht, es fiel mir jetzt gerade ein. Eigentlich war es ja verboten, es war ja strenge Verdunkelung. Aber ich nehme an, dass mein Papa es schnell angemacht hat und wieder aus. Und er stand auch in der offenen Tür und wartete auf uns. Er schimpfte mit der Fregel dann, weil sie in der Dunkelheit und im tiefen Schnee mit uns Kleinen den weiten Weg gegangen war. Aber das machte uns nichts. Wir waren so fröhlich, es war so schön bei ihr. Ihr habt gefragt, ob wieder Merchandise kommen wird und wir können euch sagen, die Tassen sind wieder zu kaufen. Einmal die ältere Tasse, dann die neue, und wenn ihr heute bestellt, bekommt ihr 20%. Das ist unsere Adventsnachricht noch dazu. Hier oben ist es verlinkt. Dann sagen wir euch Ade und wünschen euch einen schönen ersten Advent. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.